Sollte man aktuell short gehen, das alles und noch viel mehr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir schauen uns als erstes an, was der Wave Reader anzeigt und das habe ich hier schon ein bisschen vorbereitet. Wir sehen hier, wir haben hier ein Beisignal bekommen, der Kurs ging nach oben, wir haben dann hier am... 10. Januar eine schöne Dreifach-Bestätigung bekommen, indem wir dann noch zusätzlich die Waveline auf grün geschaltet haben und dann ging es nach oben. Jetzt ist es so, dass hier der Trend geswitcht ist. Wir haben hier zwei Take Profits bekommen, die uns darauf hinweisen, dass der Markt eventuell noch ein wenig nach oben steigen kann, bevor es weiter nach unten geht. Dasselbe haben wir halt eben hier gesehen. Es gab zwei Take Profits, Test der Waveline, wieder ein Take Profit, Test der Waveline. Wieder ein Take Profit und dann hier der Aufstieg nach oben. Die Take Profits sollte man wie folgt wahrnehmen. Hat man die Position im Plus, sollte man ein Take Profit davon auswählen, welches man nimmt. Und dann dementsprechend nach jedem Take Profit das Stoploss so setzen, dass man unter dem stärksten Low ist. Das wäre in dem Fall hier unten drunter gewesen. Bei der Bewegung wäre es hier unten drunter gewesen. Bei der Bewegung wäre es hier unten drunter gewesen. Ja, Ganz einfache Schematik so wie ihr das auch mit dem Stop Loss kennt. Und ich bin aktuell so gestimmt, dass der Markt hier nochmal einen kleinen Pullback nach oben liefern könnte, bevor es dann mit dem Ausverkauf nach unten weitergeht. Wir gucken uns mal gerade an, wie das Ganze in den kleineren Timeframes aussieht. Ich gehe jetzt dafür mal in den 30 Minuten Chart. Zusätzlich blende ich dann einmal den Discord Server ein. Und zwar schauen wir uns an, was hier gesagt wurde. Wir hatten... Ähm, wo haben wir es? Genau, hier. Wir haben ähm, wir haben am DP keine starke Reaktion gesehen und sind mit einem Pump über das Hoch, ohne eine Korrektur zu sehen. Ich nehme ein wenig TP und rechne jetzt mit einem Hand der Liquidität unterhalb des Kurses. Das ist praktisch hier unten, ja. Hier seht ihr, ich habe es hier auch im Videoform nochmal gehabt, ne. So, es ist so, dass wir genau dieses Schema uns jetzt auch noch einmal angucken werden und das ist das hier. Für mich sieht es wie folgt aus, wir könnten hier in einer korrektiven Bewegung sein, die allerdings nochmal von dem nächsten Pump nach oben gefolgt wird. Und wie wird das Ganze wahrscheinlich aussehen? Wir werden hier vielleicht eine eine B, eine C sehen und dann pumpt nach oben. Und das ist das, was ich erwarte. Deswegen sollte man hier mit Longs vorsichtig sein. Es kann gut möglich sein, dass der Kurs nochmal hier nach oben gedrückt wird in dem Bereich und dann nach unten geht, ja, dass wir dann praktisch hier die Bewegung als A, B, C haben. Dann hätten wir hier eine 3, hier eine 3 und hier eine 3 mit anschließender 1 bis 5 nach oben in den Zielbereich. Ihr kennt den Zielbereich. Ich will ihn auch jetzt jedes Mal in jedem Video zeigen. Ähm, solltet ihr Interesse haben, immer auf dem Laufenden zu sein, könnt ihr gerne hier über Telegram mit mir Kontakt aufnehmen und dann besprechen wir alles Weitere. Wenn ihr Interesse am Wave Reader habt, ist es ebenfalls so, dass ihr mich hier unter diesem Kontakt bei Telegram kontaktieren könnt und dann kann ich euch gegebenenfalls für den Wave Reader begeistern oder halt eben auch nicht. Wenn wir uns jetzt mal den Dollarindex angucken und das machen wir jetzt auch, dann sehen wir, dass wir genau das erlebt haben, was ich im letzten Video gezeigt habe. Wir haben den Bereich hier markiert gehabt, schlichter gemacht, das war ein grüner Bereich und hier oben war ein roter Bereich. Wir haben den Bereich hier durchlaufen, haben... Unten drunter diese Lows hier gebrochen und sind von dort aus nach oben. Und ich gehe jetzt also auch davon aus, dass dies noch ein wenig weiter nach oben gehen wird. Sollten wir hier oben durch den Bereich durchbrechen, dann könnte es zu einer sehr starken Bewegung kommen, was die bearische Richtung angeht. Aber bis dahin sollte man aber auf jeden Fall mit Vorsicht und Skepsis an das Ganze rangehen. Der Markt ist aktuell meiner Meinung nach sehr überkauft. Wir haben ohne Gründe, starke Anstiege. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass die Immobilienblase dieses Jahr belatzen könnte, was höchstwahrscheinlich passieren wird. Wenn man bedenkt, was uns als Bevölkerung noch bevorsteht und wenn man jetzt die ganzen Kriegsgebiete, Katastrophen und so weiter mit einbezieht, dann sieht es halt eben für mich wirklich so aus, als ob es nicht mehr lange dauern könnte, bis wir zu den nächsten Abverkäufen anlaufen. Es ist natürlich so, dass die großen Börsen, alle ziemlich im Minus waren bzw. sehr viele Verluste eingefahren haben und durch diese Long-Bewegung, die wir jetzt hier sehen, die durch Futures entstanden ist, zum größten Teils haben sie natürlich Gewinne einfahren können und können so eventuell die Quartalsberichte nochmal ins Positive drehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass einige Firmen mit extremen positiven Bilanzen glänzen werden und das wird sich wahrscheinlich auf diese Geschichte, die wir hier gerade sehen, beziehen. Nichtsdestotrotz, der Markt ist für mich übergeordnet, immer noch im bearischen Bereich, auch wenn wir nach wie vor die Ziele 30.000 auf dem Schirm haben. Und solltet ihr anderer Meinung sein, könnt ihr gerne argumentativ unter diesem Video kommentieren und ich bin gerne bereit, in dem nächsten Video darauf einzugehen. Ich wünsche euch einen tollen Start in die Woche. Das war's von mir, eurem Mr. Sagittario von der Bulvers Bear Academy. Macht's gut! Tchau.